E3 auf dem Weg von Düsseldorf nach Münster, 27. November 2013. Der Zug muss am Essener Hauptbahnhof die Geschwindigkeit reduzieren, weil unter dem Essener Hauptbahnhof Hohlräume entdeckt wurden. Die Hohlräume sind vom Altbergbau. Zurzeit wird versucht, die Hohlräume mit Beton zu füllen, um ein Absacken der Erde zu unter dem Essener Hauptbahnhof zu verhindern. Noch fährt der Zug mit einer relativ schnellen Geschwindigkeit. Nun wird die Geschwindigkeit reduziert. Essen Hauptbahnhof. Bitte in Fahrtrichtung rechts aussteigen. Kilometer 127.6 wird die Geschwindigkeit reduziert. Nun wird der Zug noch langsamer. Sehr geehrte Fahrgäste, unvoraussichtlich 11.45 Uhr erreichen wir Essen am Bahnhof auf Gleis 9. Unser Zug ist aufgrund von außerplanmäßiger Geschwindigkeitsbegrenzung, aufgrund von Bergschäden an der Strecke, das seit eine Verspätung von 9 Minuten. Wie gesagt, wir werden den hauptbahnhof voraussichtlich um 11.45 Uhr erreichen. Kilometer 128,9, der Zug fährt mit fast nur noch Schrittgeschwindigkeit. Der Hauptbahnhof liegt noch circa 1 Kilometer von diesem Punkt entfernt. Nun steht der Zug ganz, er fährt gar nicht mehr. Kilometer 128, 21 fährt der Zug wieder ein bisschen schneller, so langsam in den Essener Hauptbahnhof hinein. Das heißt, unter uns sind jetzt wohl diese Hohlräume, die vermuteten Hohlräume und die alten Stollen aus dem Altbergbau. Diese sind schon lange vorhanden, diese Hohlräume, man hat die aber jetzt erst entdeckt. Bei einem Neubau von einem großen Gebäude, von einem IG-Gebäude, hat man jetzt erst die Hohlräume entdeckt. Die Gefahr war also schon länger vorhanden. Und die Arbeiten sollen sich noch bis Anfang 2014 hinziehen, weil man weiß noch nicht genau, wo die Hohlräume sind. Man muss sie erst mal finden, dann mit Beton auffüllen und dann noch die vorhandenen Stollen auch noch auffüllen. Also das ist alles gar nicht so einfach. Auch der Zug, der uns jetzt entgegenkommt, der fährt nach Düsseldorf, der kommt von Münster, fährt auch in Schrittgeschwindigkeit heraus. Hier sieht man auch Geräte, das könnten Bohrer sein. Und damit suchen sie vielleicht diese Hohlräume. Also die Hohlräume sind direkt unter dem Essener Hauptbahnhof. Und hier könnten halt die Gleise sich absenken und dann wäre ein Zugverkehr auf dem Essener Hauptbahnhof unmöglich. Nun ist der Zug in Essen angekommen. Die Einfahrt hat circa so fünf Minuten gedauert. Fährt der Zug wieder aus dem Essener Hauptbahnhof heraus, fährt relativ schnell. Das lässt darauf schließen, dass hier keine Hohlräume halt vermutet werden auf der anderen Seite des Essener Hauptbahnhofs. Also die Hohlräume sind nur, wenn man von Mülheim kommt und dann in den Essener Hauptbahnhof hineinfährt. Die Ausfahrt aus dem Hauptbahnhof wird mit der normalen Geschwindigkeit fortgesetzt.